Die Stadt Graz-Infoline. Neues und Informatives aus der Stadt Graz. Letzte Woche hat man sich noch anmelden müssen, wenn man in Graz auf den Sturzplatz fahren wollte. Seit Anfang dieser Woche ist das aber nicht mehr notwendig. Das Grazer Recycling Center hat wieder montags bis freitags jeweils zwischen 7 Uhr in der Früh und 19 Uhr am Abend offen. Es gibt aber einige Sicherheitsbestimmungen, die alle beachten müssen. Einfahrt gibt es zum Beispiel nur mit einem eigenen mund nasen -Schutz. Außerdem muss der vorgeschriebene Mindestabstand immer eingehalten werden. Dazu gibt's Blockabfertigung, so wird gewährleistet, dass maximal fünf Fahrzeuge gleichzeitig einfahren. Eine Übersicht der neuen Regeln gibt's auf der Website der Holding Graz. Obwohl es Schritt für Schritt in Richtung Normalität geht, auch was Behandlungen bei Ärzten betrifft, bleiben die Impfstellen der Stadt Graz vorerst noch geschlossen. Hintergrund ist, dass das Gesundheitsamt der Stadt im Moment noch voll und ganz mit dem Coronavirus beschäftigt ist. Das Amt ist ja für die ganzen Bescheide rund um Corona-Tests zuständig. Die Kapazitäten für die Impfstellen reichen demnach nicht aus. Sollten Impfungen bei Ihnen anstehen, empfiehlt das Gesundheitsamt, dass Sie sich bei Ihrem Hausarzt melden. Die Stadt Graz-Infoline auf deiner Antenne.